Es hat einen Monat gedauert, bis ich endlich meine smart Crutches gekriegt habe. Jetzt sind sie da und ich mag sie nie wieder hergeben. Das Besondere an den smart Crutches ist, dass man den Winkel hier verstellen kann. Das heißt, man kann sie entweder benutzen wie normale Krücken oder so, wie Arthrosestützen oder irgendwie dazwischen. Und das ist natürlich für Leute, die gleichzeitig Probleme mit Laufen haben und aber auch Probleme mit den Armen oder Händen haben, ein Riesenvorteil. Das Armteil lässt sich zwischen diesem Winkel und diesem Winkel einstellen. Also das sind die beiden Extremstellungen. Während man die Krücke benutzt, kann man sie nicht einstellen, sondern man muss dazu dieses Rädchen lösen. Und es geht natürlich nur, wenn man beide Hände frei hat. Um die Krücke einzustellen, muss man dieses Rädchen lösen. Es ist hier im Umkreis von dem Rad markiert als Non-Operational Range. Ist der Bereich, den man zwar einstellen kann, aber der zur Benutzung keinen Sinn macht. Der ist hauptsächlich zum Transport geeignet. Und hier sind so ganz kleine Zahlen am Rand. Das Schwarze hier, ist so ein bisschen sichtbar ist. Und das sind praktisch die Winkel, die man einstellen und auch so benutzen kann. Die Krücken haben hier so Zähne, die ineinander greifen. Man muss das Ganze ein bisschen rausziehen, um es drehen zu können. Und wenn man dann das Rädchen wieder festdreht, dann greifen die Zähne ineinander und das Ganze wird stabil. So. Bei so einem großen Winkel, also ähnlich wie der von einer Arthrosestütze, passiert die Krafteinleitung hauptsächlich über den Ellbogen und geht ziemlich direkt und ungedämpft auf die Schulter. Der Vorteil davon ist, dass es natürlich die Handgelenke unheimlich entlastet, und entsprechend keine Schmerzen verursacht in den Handgelenken. Schultern und Ellbogen sind dann wieder ein anderes Thema. Dieser steile Winkel, bei dem erfolgt die Krafteinleitung übers Handgelenk, entsprechend wird die Belastung auf die Schulter ein bisschen abgefedert, weil ja noch ein Gelenk dazwischen ist und der Ellbogen wird auch weniger belastet. Von den Smart Cratches gibt es drei verschiedene Modelle. Das hier ist das Petit-Modell. Das geht ab einer Körpergröße von 143 cm, ist es angegeben. Das Modell für Erwachsene geht erst ab 153 cm. Es gibt auch noch ein Junior-Modell, das ist im Moment nicht erhältlich. Das ist genauso groß wie das Petit-Modell, aber das hat zwischen diesen beiden Flügeln einen Klettverschluss, damit die Arme da nicht rausrutschen, weil das ist gerade bei dünnen Armen wie meiner so ein bisschen unpraktisch. Die Maximalgröße vom Erwachsenenmodell ist, ich glaube, 1,92 oder so. Der Hersteller in Großbritannien bietet aber auch an, sich direkt zu melden, damit sie eben größere Krücken herstellen können für größere Leute. Also das ist auf jeden Fall eine Option. Für kleinere Leute weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht nachgefragt, da schreiben sie auch nichts auf der Website dazu, da müsste man halt nachfragen. Allerdings ist der Hersteller unheimlich schlecht im Kundenservice, also wenn ihr denen eine E-Mail schreibt, dann rechnet nicht sofort mit einer Antwort, sondern das kann ruhig mal zwei Wochen dauern. Telefone sind ja auch sehr schlecht erreichbar. Die drei Modelle unterscheiden sich nicht nur in der Länge von dem Fuß, sondern auch in der Länge von dem Armteil. Das Erwachsenenmodell, da lässt sich die Länge von 24 bis 30 cm einstellen. Bei dem Junior und Petit Modell geht es von 21 bis 23 cm. Wenn ihr längere oder kürzere Arme habt, wird es wahrscheinlich schwierig, weil das Teil sich nicht wirklich anders einstellen lässt, Da müsste man dann auch entsprechend beim Hersteller anfragen, ob das möglich ist. Die Krücken kommen mit so eine Tüte mit Quatsch drinnen. Das sind hauptsächlich Ersatzteile. Das einzigste, was man davon sofort braucht, sind diese Schaumstoffteile, weil die werden in diese Flügel reingeklebt. Ich habe jetzt schon gesagt, dass bei dem Petit und bei dem Erwachsenenmodell das sehr unpraktisch ist, dass die keinen Klettverschluss haben. Deswegen werde ich euch gleich die Modifikation zeigen. Dafür braucht ihr so eine Rolle Klettverschluss. Und... Den braucht ihr, bevor ihr diese Teile reinklebt. Das Klettband, was ich dafür nehme, ist so eins, das auf einer Seite die Häkchen hat und auf der anderen Seite das Flausch. Es geht bestimmt auch mit anderen Sorten von Klettband, aber das hier ist das praktischste, finde ich. Das kommt in die Krücken rein, und zwar so. Am besten so, dass es halt unten anstößt. Und hier oben, der Bereich, wo es sich überlappen kann, ist nur sehr klein. Das heißt, man muss es relativ genau zuschneiden. Ich lege das jetzt, also ich stoße es hier unten an, lege das darüber und schneide es auf der gegen den überliegenden Seite ab. So. Insgesamt brauche ich vier Stück von denen, weil ich zwei Stück für jede Krücke brauche. Um das Ganze zu befestigen, braucht ihr diese Schaumstoffteile. Erst gucken, wo die hingehören. So. Dann löst ihr die Schutzfolie. So. Dann kommt das Klippband auf die Klebeseite. Oh, wunderschön ist jetzt nicht perfekt, aber es ist zu, um die Krücken in der Länge zu verstellen. Da gibt es hier diesen Knopf. Als ich die Krücken geliefert bekommen habe, war der Fuß ganz drin und ich habe den Knopf nirgends gesehen. Das heißt, ihr zieht das Ganze dann ganz raus oder halt so lange, bis ihr den Knopf irgendwo seht. Das Ganze hier finde ich ziemlich billig gemacht, weil der Lack auf dem Fuß verkratzt, wenn man den Fuß in der Länge verstellt. Also Da hätten sie sich ein bisschen mehr Mühe geben können mit dem Lack. Das ist keine gute Qualität. Bei der Längeneinstellung der Krücken ist es wichtig, dass ihr bequem damit laufen könnt ohne euch zusätzlich Schmerzen zu verursachen. Wenn ihr den Winkel eher steil eingestellt habt, so wie hier, ist es wichtig, dass ihr den Arm etwas angewinkelt habt beim Laufen und nicht durchgestreckt in der Krücke drin steht, damit ihr eben die Belastung auf die Schulter etwas abfedern könnt und das Ellbogengelenk auch schont. Wenn ihr einen eher flachen Winkel benutzt, ist es wichtig, dass es nicht zu kurz und nicht zu lang ist. Wenn es zu lang ist, dann werdet ihr die Schultern so hochgeschoben bekommen. Wenn es zu kurz ist, dann lauft ihr immer so schwankend und es ist beides ziemlich schmerzhaft. Es kann gut sein, dass ihr in Abhängigkeit vom Winkel auch eine andere Längeneinstellung braucht und natürlich auch abhängig von Schuhen oder auch von der Tagesform, wenn es euch ein bisschen unbequem ist, dann scheut euch nicht, ruhig mal die Länge zu verstellen und zu gucken, ob es ein bisschen länger oder ein bisschen kürzer angenehmer ist. Die Einstellung von der Armlänge ist das, was bei diesen Krücken am friemeligsten ist. Da hat es auf dieser Seite so eine Flügelmutter, die lässt sich mit der Hand lösen. Wenn ihr zu schwach seid, dann braucht ihr wahrscheinlich eine Zange oder so. Dann sind hier zwei Scheiben drauf, nämlich eine Unterlegscheibe und ein Sprengring. Der Sprengring ist der, der so eine kleine, eine kleine Stufe hier drin hat. Der kommt nach außen, der kommt direkt unter die Mutter. Und die glatte Unterlegscheibe, die kommt auf das Plastik, um das Plastik eben vor dem Sprengring zu schützen. Dann steckt hier noch die Schraube drin, die geht da durch. Im Idealfall sollte man die hier durchdrücken können, aber das funktioniert natürlich nicht. Und deswegen braucht ihr einen vierer er Inbus-Schlüssel. Und dann könnt ihr die Schraube einfach rausdrehen. Wenn ihr die Schraube draußen habt, könnt ihr das hier rausziehen. Ihr seht, dass das Ding hier nur ein Loch hat, während hier drei Löcher sind. Das ist wahrscheinlich bei dem Erwachsenenmodell anders, das wird dann mehr Löcher haben. Ihr schiebt das dann rein. Man muss hier durchschauen, dann sieht man, wann das Loch kommt. Ich brauche natürlich die kürzeste Einstellung. Dann kommt die Schraube wieder rein. Wenn die Flügelmutter anlegt, braucht ihr das eigentlich nicht besonders fester zu machen. So. Aus technischer Hinsicht bin ich mit den Krücken nicht wirklich zufrieden. Das könnte man alles besser machen. Also, eigentlich bei jedem einzelnen Teil habe ich was auszusetzen. <lacht> Aber von der Benutzung her und von der Funktionalität her, sind die dinge doch sehr angenehm ich werde noch ein paar links in die beschreibung reinschmeißen und ich hoffe das ganze hat euch geholfen bis zum nächsten mal